Hallo und Willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Ja, beim letzten Mal haben wir in der Sandinsel Galaxie noch einen kleinen Grünstand tatsächlich gefunden. Und heute können wir hier weiter in der Sandinsel Galaxie und wir könnten eventuell heute sogar schon zum ja, Boss dieser Kuppel gelangen. Und da bin ich schon gespannt drauf, weil es müsste sich um Bowser glaube ich handeln. Also ja. Jenseits des endlosen Treibsands, die Mission haben wir beim letzten Mal schon machen wollen, aber haben dabei ähm, den Grünstein gefunden durch einen Luma. Also wurde daraus nix. Aber ich meine, Grünstein ist auch ein Stern und den werden wir sowieso sammeln, also. Ja, nice. So, und alle auf einmal weg. Das ist doch nice. Dumm, dumm. Na komm. Ja, das das war der arme Pocky. Okay, keine Ahnung. Und jetzt müssen wir zum endlosen Treibsinn natürlich. So, ähm. Ich bin dafür, dass ich. Ähm, es ist so kompliziert, wenn hier so mehrere kleine Mini-Planeten sind. Weil die Gravitation dann mal ein bisschen rumschwimmt schon mal. Und. Ja, der sechs leben der sollte ich mir helfen auf jeden Fall. Oh, uh, da ist ein. Da sieht man auch zum Beispiel den Luma, wenn man gut drauf achtet. Und da gab es auch einen Superstern, mit dem man dann ähm, genug Sternteile noch bekommen hätte für den Luma. Insofern, ma, für den Gumenuma, insofern man es ähm, verpasst hat, am Anfang gegen die Pocky-Dinger da auf dem ersten Planeten die Sternteile einzusammeln. Weil die geben dann auf jeden Fall sehr, sehr viele Sternteile. So, hier müssen wir blaue Splitter sammeln. Und zwar auf diesem ewig langen Treibsand, man kann, na okay das war jetzt zu lahm. Den haben wir. Den haben wir jetzt auch. So, zwei Stück fehlen noch. Die habe ich irgendwie übersehen anscheinend. Also, einen habe ich ja gesehen, aber den letzten noch nicht. So, da ist er. Vier. Oh, da ist eine Truhe, wofür ich den Panzer brauche. Ah, okay. Und... Ja gut, perfekt. Den, den letzten äh, blauen stern ring gesammelt. Da, wo ich ihn auch brauche. So, hier kann man in verschiedene Richtungen gehen. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Aussage hat, welche Richtung man nimmt. Das ist auch ausnahmsweise ein Treibsand, wo man nicht stirbt. Also, man stirbt nur in diesem Treibsand, der so dunkel ist. Und ich weiß nicht ob es eine Aussage hat wo man jetzt lang geht oder ich bin mir nicht ganz sicher ich glaube es war egal wo, wo, wo man lang geht aber es hier ne, ich glaube ich habe wirklich nur das level gefunden weil das ist definitiv nicht äh, der treibsand ja haben wir einen schönen mario bros super mario bros remix ja, wow, ein One-Up, das, das wollen wir natürlich. Ich meine, One-Ups haben wir ja nicht genug. Und her damit. Ja, One-Ups haben wir eh genug, ich meine. Da ich ja auf dem Emulator das jetzt alles hier spiele. Und Safe States verwende. Resetten sich nicht so wie bei anderen Spielern. Oh, hier landen wir sogar direkt da, wo wir eigentlich gelandet wären, hätten wir den anderen Weg genommen. Ja. Da ist er sterben. Und jetzt müssen wir irgendwie, ich glaube irgendwie eine Plattform herausfahren lassen mit einem Schalter und dann verdammt schnell dahin laufen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und hier muss man aufpassen diese weil sind die Stürme ja, diese Wirbelstürme nicht schlimm, aber ähm, in dem Fall schon, weil die so kleine Felsen um sich herum haben. Dum, dum, dum, dum. Ja, Jetzt müssen wir ganz schnell da hinten rüber laufen. Ich weiß nicht, ich glaube man muss sogar die hier nehmen, damit es klappt. No, nein, nein, nein, ich hab's. Ich ich dachte dass ich dachte das wäre nötig gewesen damit man das schafft hm. na verdammt dann wohl eben nicht dann müssen wir es normal machen oh man ah ja, das war jetzt nicht so ideal ich hatte gedacht die fliegen höher auf. Hm. keine ahnung also kommt das ist doch das ist doch einfach nur Unlucky. Ich, ich habe nicht mal mehr den Boden berührt, weil ich in dem Moment die wechselnde Gravitation hatte. Ach, das ist doch gemein. Ach komm schon, Spiel. Das ist, das ist gemein. Das wäre ja beinahe schief gegangen. So, und wenn wir jetzt hier den Schalter reinstampfen, dann ist die plattform auf der anderen seite äh, ja das wollte ich eigentlich gar nicht weil es fucking viel zeit frisst so sieht gut aus ja ist kein problem für uns und ja, mit dem Stern. Nicht allzu schwer tatsächlich. Tadam. So. Den Stern haben wir im, in den Jensei, im Jenseits des endlosen Treibs gefunden. Tatsächlich. Und was weiteres im Bilderbuch. Wie gesagt, das mache ich mit euch tatsächlich äh, am Ende. Sobald ich weiß, dass es komplett durch ist dass wir uns alles in einem Part anschauen können, weil sonst ist das irgendwie so, naja, ich weiß nicht. So, 8,5 Sterne haben wir und jetzt holen wir uns noch hier den 59. in der Sandinselgalaxie. Ja, die Riesenfalle in der Wüste. Das wird jetzt interessant. Uh, die die Mission, die ist verdammt cool. Ja, ihr werdet sehen, warum. Man kann sich gleich beim Namen denken schon, was es sein könnte. Und wenn man die Mission kennt, dann weiß man ganz genau, warum die Mission so heißt, wie sie heißt. Aber ihr werdet gleich schon sehen und verstehen. So, komische Hühner, die mit ihren Bomben herumschießen, das finde ich nicht sehr nett. Von daher lass das mal bitte. Dum, dum, dum. Oh, ein Lebpilz. Ja, war nix. Na ja, gut, dann kill ich dich eben nicht. Hast Glück gehabt, du bist rechtzeitig abgehauen. Also ich meine, ich weiß, dass ich es dir geben werde. Na komm, raus aus dem Sand. Dum, dum. So, wir brauchen. Wir brauchen jetzt hier äh, fünf Spitter wieder. Und jetzt fährt hier so eine Art Turm raus und ich glaube, man muss den hier, die sind hier überall verteilt. Ja, und da ist auch eine Kiste. Ich wusste aber nicht mehr, wo die Kiste war. Oder ja, naja, ist jetzt passiert. Oh ja, und hier sind verdammt viele ähm, Knochen trocken. muss man echt aufpassen. Weil die einen echt zum Verhängnis werden können. Dum, dum, dum. So, drei Stück haben wir. So, oben erscheint tatsächlich was. Dum. So, hier ist tatsächlich dann... ...der Splitter, aber wo ist der letzte? Ich habe ihn jetzt nicht gefunden. Ich würde sagen, nehmen wir mal den Panzer mit. Und dann holen wir schon mal den einen Splitter. Ach komm, Mario, mach die Wandsprünge doch. Sonst wird das hier nix. Okay, das klappt nicht. Ähm Gut, dann machen wir es eben anders. Warten wir, bis das Ding weit genug runtergefahren ist. Und dann kicken wir den Panzer gleich schön gegen die Schatztruhe. So, ja, damit! Bevor es weg ist. Dum, dü, dü. So, irgendwo muss noch einer sein. Oder... Oh, da. Da Leiser. Ähm, hm, hm, hm, hm. Wenn ich mich beeile, könnte es was werden. Da ist den Krieger. Oh, bitte nicht runterfallen. Jetzt ist auch noch einer von denen hier oben gelandet. Das darf nicht wahr sein. Oder sogar zwei. Na gut. Das darf nicht wahr sein. Sollen wir es nochmal machen, oder? Hm. Oh, Junge, da, darauf habe ich Bock. Na gut, kümmern wir uns als erstes um... Ähm, wo war das? Das war hier. Hier war der Sternsplitter. Okay, den schwierigen haben wir schon mal. Und der Rest sollte eigentlich kein so großes Problem darstellen. Ähm, ich habe keinen Bock auf Long Jumps. Ich möchte eigentlich nur äh, diesen, <lacht> diesen, diesen, äh, diesen später haben. Mm -hmm. So und jetzt ist glaube ich auch gar kein einziger Knochen trocken oben. Also ja, der kann mich nicht killen. Das ist wunderbar. Und nur der war auf der anderen Seite. Gut. Kann sein, dass man das mal vertauscht. Ist ja nicht so schlimm. So. Dann. Bitte nicht runterfallen, Mario. Danke und weg. Goodbye. Wir haben mich lang genug aufgehalten. Oh, das Ding muss man einfach nur zerstören. Und dann passt das. Und diese Plattform, die saugt sich irgendwie wieder mit Sand voll und wieder leer, was auch sehr interessant ist. Aber ja, wie das funktioniert, kann ich euch nicht sagen. Das ist ein ganz großes Geheimnis. Oh, und was wir gerade eben gemacht haben, müssen wir glaube ich jetzt auch machen. Und zwar müssen wir jetzt hier, ich erinnere mich halt noch komplett an die Galaxie, Man muss hier einfach Melonen rüberhauen. Und mit diesen Melonen auf einen anderen Planeten muss man die hauen. Und mit diesen Melonen kann man dann ähm, den Pocky töten. Komm, du noch rüber und ja, das sollte reichen auf jeden Fall. Wow, ich habe ihn gekillt, als er gerade erschienen ist. Das war nice. Das war ein richtig sicker Move. Und jetzt landen wir beim Labyrinth. Wir landen direkt auf dem Stern, aber müssen wir mal wohl kurz runtergehen. Dü, dü, dü. So, äh, ja, komm, die Sternteile. Wenn die hier alle so schön rumliegen, dann schnappen wir uns die natürlich auch. Das sage ich nicht nein. Und noch nicht in die Röhre gehen. Dü, dü. Dankeschön. So, wir gehen jetzt hier in die Röhre. Wir müssen jetzt einfach zum Stern hochlaufen, wo wir gerade runtergesprungen sind. Kein großes Problem. Es sei denn, auf einmal sinkt der Turm im Sand ein. Und deshalb ist es auch die Riesenfalle. Weil man hier vom Sand und auch von, von dem Turm selber zerquetscht wird, wenn man sich nicht beeilt. Sehr, sehr tückisch. Erinnert mich irgendwie an... Äh, Ah, es gab mal, glaube ich, irgendwie eine Ducktales... Duck ne, es war ein Ducktales-Film. Und, glaube ich, auch sowas war. Da hatten sie, waren sie in einer Pyramide oder sowas oder in einem Vulkan, wo dann am Ende irgendwie jemand gestorben ist. Weil irgendwie alles zu Gold oder... also zu goldener Lava oder sowas wurde. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Es ist mir jetzt gerade nur so im Kopf eingefallen. Von daher, ähm, ja... Muss ich mal gucken, wie das hieß. Ich glaube, das schaue ich definitiv nach der Folge mal nach. Das interessiert mich nämlich tatsächlich jetzt. Jetzt, wo es mir wieder so einfällt. Oh, Junge. Wir können jetzt zu Bowser. Hier in dem äh, in der Kuppel. Weil wir haben, glaube ich, keine Sterne mehr, die wir sammeln können, oder? Hm. Es gäbe noch einen geheimen Stern. Da ja, kommen den geheimen Stern machen wir auch noch. Dann geht es beim nächsten Mal zu, zum Boss. Sie brauchen sowieso immer ein bisschen länger, die Boss-Aufgaben von daher. So, in der letzten Galaxie, in der letzten Mission war was. Waren warten da was. Okay, ich habe. Ich war eigentlich recht aufmerksam, würde ich jetzt mal so von mir behaupten. Aber passen wir mal auf. Vielleicht stimmt das auch gar nicht, was ich da gerade denke. Als ob hier echt zwei geheime Sterne in dieser Welt waren. Also ich, ich wusste auf jeden Fall, dass das eine Welt ist mit verdammt vielen Sternen. Dann konnte ich mich noch verdammt gut erinnern. Aber dass sie auch noch zwei geheime Sterne hat und dann noch Kometen. Okay. da schauen wir uns mal genauer um. Ob wir irgendwie einen anderen Weg mal auswählen können. So. So, warte. Äh, schnell, damit ich die Truhe kriege. Oh, komm schon. Ich will einfach nur schnell hier rauf. Wie gesagt, weil die ja am meisten Zeit frisst, diese, der kleine Gegner. Gab es vielleicht irgendwas, als man die Knochen trocken besiegt hat? Beziehungsweise, kann man die Knochen trocken mit äh, einem Panzer töten? Ich bin da gerade gar nicht sicher, ich glaube nicht. Nein. Schauen wir uns nochmal ganz kurz hier um. Bitte nicht sterben. Dumm. Dumm. Gab es vielleicht irgendwo... Gab es vielleicht irgendwo eine Röhre? Ich glaube nicht ich glaube es war wirklich irgendwo ich glaube irgendwo bei den anderen planeten hier mit diesem mit den Pokies und so gab es irgendwie was Aber Zum beispiel da hinten haben wir gerade einen planeten gesehen mit so einer art kanone und zwei schaltern und zu der sind wir nicht gekommen Vielleicht wenn man alle dinger hier in den boden rammt Oh ja das sieht nach was aus Das könnte was sein Oh ja, das führt uns zu einem anderen Stern. Bin ich mal gespannt. Oh ja, es ist auch dieser Planet, den ich mir gedacht habe. Okay, ja. Ich habe gedacht, ich, ich wäre da schon gewesen, weil ich da jetzt eben nicht drauf war. Oh warte, das nehmen wir alles gerne mit. Man kann nie genug haben. Ähm okay, das fährt jetzt hier raus. Aber wofür das ist, ist jetzt die Frage. Ich weiß nicht, wie lange der hält. Ne, oh, da, da, da ist er. Ah. Okay, das war nichts. Hier war, war das mit den ganzen äh, Knochen trocken, die gefährlich sind. Kommt man da irgendwie wieder hoch? Ne, man muss tatsächlich immer den Schalter runterschieben, was mich wundert. So. Ich merke mir auf jeden Fall hier links vom Schalter, vom roten Schalter, ist der. Äh, ist der Stern. Ich meine, es hat auch beinahe geklappt. So. Immer schön hochhalten, damit er auch nicht auf die Idee kommt irgendwie. Ja, ähm, das war vielleicht jetzt nicht so schlau. Probier mal, ob ich vielleicht. Das klappt tatsächlich. Na, kommt. Verdammt, ich bin runtergefallen. Es hat beinahe geklappt. Ja, okay, jetzt komme ich da aber nicht mehr hoch. Also, es ist nicht so einfach. Dü, dü, dü, dü, dü. Oh, lass das doch bitte, Leute. Ich wusste noch irgendwie, dass man irgendwie die Knochen trocken mal irgendwo killen musste. Bzw. Muss, man muss die hier gar nicht killen, aber ähm, sagen wir mal so. So, äh, bitte hoch mit dir. Bitte, man muss auch aufpassen, dass der nicht irgendwie auf die Idee kommt. Ey, ich kill mal. Als ob der direkt davor kaputt gegangen ist. Das, das ist kacke, das ist unfair. Jetzt brauche ich hier echt verdammt lange, um da irgendwie diesen blöden... Ah, gucken mir hier hinzusteuern. Oh, mein, warte, warte, warte, warte. warte! Man kann den von da unten... Oh, hat der jetzt nicht mehr geschafft, da hinzufliegen, ey. So, okay. Probieren wir es nochmal. Äh, komm bitte, bitte jetzt rechtzeitig, nicht explodieren. So, danke. Oh, Junge, jetzt darf ich nochmal mal da hoch. Du, du, du. Bewegt sich der Stern mit? Ja, gut. Dann ist das kein Problem. Bitte. Ich möchte mein 6 Lebenpilz jetzt noch nicht verlieren. <lacht> Danke. Und mit einem schönen Sprung auch noch den Stern gesammelt. Das ist nice. So, 6 Sterne haben wir und damit könnten wir in der Theorie, wenn wir schon alle äh, Kuppeln abgeschlossen hätten mit dem Bossen, zum Endboss gehen im Spiel. Ähm, das können wir aber jetzt noch nicht, weil wir haben halt erst, sind, haben noch nicht mal den, äh, vierten, äh, die vierte Kuppel abgeschlossen. Aber wir haben die Hälfte der Sterne schon im Spiel und, ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen hier bei Super Mario Galaxy. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen, einen netten Kommentar und, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und vergesst das Abo nicht, wenn ihr neu abonniert habt, damit ihr nichts mehr verpasst und, ja, ciao.